Willkommen zu einer neuen Folge Probably Nothing, den IOTO News der letzten Tage. Ich bin Alexander und wer heute aufpasst und Mathe beherrscht, wird eins und eins zusammenzählen können und wir erfahren am Ende, wann Schimmer released wird. Antonio hat auf Twitter beefröst gefragt... Warum genau sie IOTA gewählt haben und die Antwort war eine sehr interessante. IOTA ist eine der wenigen DLTs, die einen Fortschritt vorzeigen können. Für alle da draußen, die immer sagen, dass IOTA nie was macht und seit 2017 stehen geblieben ist, hier ist ein Projekt, das eben genau das Gegenteil behauptet. Ansonsten loben sie die Gebührenfreiheit. Bleiben wir kurz bei Bifrost. Diese werden exklusiv 100 NFT-Karten verkaufen, mit denen man besondere Vorteile bekommt. Wer da Interesse hat, sollte dem Account folgen, damit er eine der Karten ergattern kann. Wann oder wie viel es kosten wird, ist noch nicht bekannt. Philanco GmbH veröffentlicht einen Blogpost mit dem Titel New Kids on the Block, wie man Datenintegrität mit Self-Sovereign Identity SSI erreicht. Iota wird nicht explizit erwähnt, aber Philanco verwendet Iota, auch das SSI-Verfahren ist uns durch IOTA auch bekannt. Hier geht es um die Implementation der SSI in der Landwirtschaft und dem allgemeinen Potenzial dieser Technologie. Am 24. August kam ein Paper der IOTA Foundation raus, Robustheit des Tangles 2.0 Konsenses. Zusammengefasst wird hier auf die Sicherheit Wert gelegt um sogenannte Bait-and-Switch-Angriffe. Auch wird die experimentelle Ergebnisse der Geschwindigkeit gezeigt, die eine Bestätigungszeit von einer Sekunde erreichen. Zur Auflockerung der Themen kommen hier die obligatorischen Top 10, wo IOTA wieder gelandet ist. Platz 8 der Community auf CoinMarketCat, Platz 5 der meistgelesenen Artikel, öfters Artikel of the Day, dass ich es nicht mal mehr Screenshot mache. Immer wieder witzig, dass es immer noch Menschen aus ihren Höhlen rauskommen und auf einmal sagen, wo ist die Entwicklung bei IOTA oder IOTA wird doch von niemanden wahrgenommen. Man nennt das in der Medizin psychologische Projektion, einfach mal googeln und glücklicher leben, nicht alles ist schlecht. In diesem Zusammenhang vergesst nicht das Projekt hier zu unterstützen, mit einem Daumen nach oben, mit einem Abonnement, damit ihr keine News mehr verpasst und euch in eurem Leben entspannen könnt. Immer schön die Videos zu Ende und in voller Länge gucken, auch gern in Dauerschleife, damit der YouTube Algorithmus zerstört wird und Ayota von allen gesehen wird. Schaut euch ebenfalls die Super Looms und die IOTA Nerds NFTs an. Die Preise sind ja momentan günstig, um Projekte wie dieses hier zu unterstützen. Damit helft ihr mir sehr. Aber auch Patreon und eine YouTube-Mitgliedschaft Stehen offen, genauso wie IOSA Spenden. Genug gebettelt! DeFi tritt dem Touchpoint Programm von Assembly bei. DeFi hatten wir schon mal in einer früheren Newsfolge, folge Das Team will DeFi zugänglicher machen und eine Low-Touch-Lösung bieten. Das Investieren soll damit leichter von der Hand gehen. Die Veröffentlichung wird mit dem dritten Quartal 2022 nach einem Seed-Runde gestartet. Ich bin schon gespannt, was man da einfacher machen könnte. Der ganze Artikel ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Bleiben wir bei dem Touchpoint-Programm, auch TanglePay ist nun dem Programm beigetreten. Ich dachte mir erstmal, hä? Erst, erst jetzt? Dachte, die waren schon von Anfang an dabei, aber so kann man sich irren. Mittlerweile kennen alle TanglePay eine Wallet für IOTA, Shimmer und Assembly. Auf ihr kann man auch seine Tokens staken. Neue Einsichten gibt es bei der Benutzung der App. Laut Artikel benutzen TanglePay über 5000 Nutzer. Last but not least zur Assembly auch der Fans Together sind nun im Touchpoint-Programm dabei. Ein neues Update zum Staking-Event von Assembly gibt es natürlich auch dieses Mal. 336 Millionen Assembly wurden schon an allen Beteiligten ausgeschüttet. Es sind noch 55 Tage Zeit, um seine Ayutas in der Firefly-App oder TanglePay-App zu staken. Hashex, eine Kontrollinstanz, die DeFi-Plattform kontrolliert hat, hat nun angefangen, Shimasi unter die Lupe zu nehmen. Das sind gute Nachrichten und sollten das Vertrauen und die Sicherheit der Plattform stärken. Ayota B hat auf die Frage von Antonio, was man mit seinen Schimmer-Token machen wird, wenn sie verfügbar sind, geantwortet. Und die Antwort ist einfach richtig geil. Schimmer kaufen oder für IOTA verkaufen oder eben Rendite damit bekommen. Das Team steht also schon in den Startlöchern. Was würdet ihr denn mit euren Schimmer-Token machen, wenn Schimmer startet? Schreibt es in die Kommentare. Die Sommerpause ist bei der IOTA Foundation scheinbar vorbei, denn es gibt wieder Blogbeiträge. Und in diesem Artikel geht es um das SUSE-Projekt oder SUSI-Projekt. Drei Hindernisse für eine weitverbreitete Einführung intelligenter elektronischer Energiezähle sind Kosten, Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Als Teil der Arbeit an skalierbaren Lösungen für eine zuverlässige und sichere Datenübertragung im Sensornetzwerken baut das. SUSE-Projekt, ein kostengünstiges, drahtloses Kommunikationsmodul für Energiezähler als Nachrüstung für den Massenmarkt. Basierend auf einem Low Power Wide Area Network nutzt das Modul IOTA Streams um die Vertraulichkeit und Authentizität der Zählerdaten zu gewährleisten und erfüllt damit die strengen deutschen Sicherheitsvorschriften. Die ersten 25 Testeinheiten werden verwendet, um den Proof of Concept des Produkts im Feld zu evaluieren. DIGIT, ein Projekt für Digitalisierung von Bergbau, hat ein einstündiges Video auf YouTube veröffentlicht mit Michel Nati über die nachhaltige Infrastruktur. TangleSwap wird ab September nach und nach alle ihre d apps veröffentlichen. Als erstes wird die TokenSwap und Liquidity Pools Seite angezeigt. Als zweites folgt dann die NFT und das NFT Staking. Und die nächsten Veröffentlichungen werden die Asteroid Farm Staking Fields und Investment Hub sein. Heute ist schon der zweite September und ich bin schon gespannt, wann es losgeht. Alles verdichtet sich langsam, dass Schimmer wirklich im September gelauncht wird. Das ist das erste Anzeichen. Ihr könnt gerne mitzählen, was noch kommt. Letzte Woche hat Schimmer ein großes Update bei GitHub gemerged und zwar Tipp 32. Go GoSchimmer Version 095 wurde am 31. August veröffentlicht und am 1. September wurde die Version 096 veröffentlicht. Wer Mathematik beherrscht, wird feststellen, dass es noch 0,04 Versionen bis zu Schimmer dauert. Es sei denn, es wird mit Buchstaben oder weiteren Punktionen angefangen. Auch sieht man an den Releases und den Abständen, dass es nur noch um Bugfixes sind und keine großen Veröffentlichungen mehr gibt. Selbstverständlich heißt das aber auch, dass es morgen schon die Version 1.0 kommen kann. Doch das ist nicht alles. Wir kommen schon mal später auf die Spur. Erstmal geht es hier weiter mit den News. TangleHub verkündet, dass mit Pipedata die ersten Daten verschickt und gespeichert wurden. Pipedata wurde in der letzten Folge vorgestellt. Was das genau bedeutet und was sich da genau für Möglichkeiten sich ergeben, erschließen sich mir noch nicht. Firefly Mobile App wurde aktualisiert. Diese beinhalten nun auch alle Änderungen von der desktop Version 1.6.5, außerdem Staking Support. Ein weiterer Hinweis für den Shimmer release denn nach Angaben der Entwickler wird die Mobile App vor dem Release fertig sein. Die 8% Shimmer inflation wird Stand heute nicht sofort und nicht mit dem Release vollzogen. Das hat Dom in Discord bekannt gegeben. Dieser Schritt wird wie folgt begründet: Man könnte so schimmerschnell releasen und später den Supply erhöhen. Man muss sich die Entwicklung jetzt nicht schwieriger machen, als es ohnehin schon ist. Die Nachricht wurde von vielen als positiv aufgenommen. Am 1. September wurde noch ein Artikel von der IOTA Foundation veröffentlicht und zwar eine große Bombe. Die Europäische Kommission hat das Gutachten über den Schutz des E-Commerce-Ökosystems abgeschlossen. Man ist sich einig, dass das Projekt, das im Juni endete, alle erwarteten Ergebnisse erfolgreich erreicht hat. Die Prüfer sind der Meinung, dass die von der IOTA Foundation mit den Projektpartnern entwickelte Arbeit den Weg für die zukünftige Einführung dezentraler Identifikatoren im Identitätsbereich ebnen wird. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und jetzt kann man das Puzzle ein bisschen weiter spinnen. IOTA ist... Nun für die Sicherheit im e commerce gut aufgestellt, das, dazu kommt noch der Login mit IOTA und die letzte Komponente der Dreifaltigkeit ist das Zahlen mit oder eben über IOTA. Das ganze Internet ist gefühlt mit IOTA nun möglich zu realisieren. Dass die EU hier so ein positives Urteil fällt, ist grandios. Timson Labs hat auch ein Update 1.3.0 veröffentlicht, Statistiken der Node, wie das Anzeigen der momentan benutzten Node und ein paar Bugfixes wurden hier eingeführt. Kommen wir nun zu den letzten News für diese Folge. Oben hatten wir schon gesehen, dass Shimmer kurz davor ist, released zu werden und nun überschlagen sich die Ereignisse. Der Twitter-Account von Shimmer, Firefly und GoHornet drehen durch. Entweder freuen sich alle oder sie haben alle mittlerweile den Verstand verloren. Dom twittert, dass es das heute nicht passieren wird, aber sie bereiten alles für den Launch vor. Es wird sogar bald Ethers geben, na wenn das mal nicht in die Hose gehen wird. Doch dann kam die Wendung. Chris Müller fand das bei Discord. Was wäre wenn? Leute, es ist bald soweit. Ich freue mich wahnsinnig, endlich all diese Tokens irgendwann reinzustecken, hin und her zu wechseln. Einfach das machen, was man schon bei anderen Projekten machen kann, nur günstiger und eben besser. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!